Hallo und herzlich Willkommen! Mein Name ist Klaus Buschmann und ich möchte Ihnen jetzt einen kurzen Überblick über unsere Firma geben. Die Firma Eugen Fuchsberger ist seit mehr als 130 Jahren im Bereich der Oberflächentechnik für Kunden aus Handwerk und Industrie tätig. In Süddeutschland sind wir Händler für robuste und bewährte Technik von Viva, Sata, Storch und vielen anderen. Wir bieten von der Becherpistole über mehr Komponentenanlagen bis hin zur kompletten Lackierkabine, alles aus einer Hand. Unser erfahrenes Team berät Sie umfassend und erarbeitet mit Ihnen ein Konzept, das auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Bei vielen Kunden aus dem Handwerksbereich kommen oft kleine portable Airless- oder aircombi Farbspritzgeräte zum Einsatz. Speziell für die Oberflächenbeschichtung im Holzbereich liefern wir Geräte für alle gängigen 1- und 2K Materialien. In der Industrie sind oft große Flächenleistungen, variable Mischungsverhältnisse und die Versorgung von mehreren Lackierkabinen gleichzeitig gefragt. Für Kunden aus dem Bereich Stahlbau sowie Maschinen- und Fahrzeugbau planen und installieren wir Anlagen, die diese Anforderungen erfüllen. Nach der Lieferung und Montage der Anlage geht es bei uns mit Schulung und umfassenden Service natürlich weiter, denn nur so ist sichergestellt, dass Sie Ihre Anlagen effizient betreiben können und bares Geld sparen. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick in unser Unternehmen und unsere Arbeit bekommen. Mehr Informationen zu unseren Partnern und Referenzen finden Sie auf unserer Website. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an oder schicken eine Mail. Tschüss und bis bald!